Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema den ISO Co. Normen an der TU und durch die Veranstaltung kleidet sie das Team 2 der Zentralbibliothek, die Spezialisten für Normen bei uns an der TU und ich übergebe dann auch gleich an Julia Panse. Genau. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Herr Porto hat mich ja gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Julia Panse. Ich werde heute den Vortrag halten. Wir haben den Vortrag aber im Team erarbeitet. Genau, wir sprechen ja heute über das Thema Normen. Der Vortrag ist in etwa zwei gegliedert. Ich erkläre Ihnen am Anfang, was Normen eigentlich sind und wie sie entstehen, also so allgemeinere Sachen. Und im zweiten Part werden wir etwas praktischer. Wir reden über die Normen, die die TU lizenziert hat. Und äh, ich zeige Ihnen einmal, wie wir, danach, äh, wie wir danach recherchieren können. Genau, und dann fangen wir auch direkt an mit der Frage, was Normen eigentlich sind. Eine Norm ist eine technische Regel oder anders gesagt eine Empfehlung. Es besteht keine rechtliche Verbindlichkeit. Es steht also jedem frei, ob er sich an Normen hält und diese beachtet oder eben nicht. Normen können aber verbindlich werden, und zwar dann, wenn es Rechts- und Verwaltungsvorschriften gibt oder es Verträge gibt, die besagen, dass, dass eine bestimmte Norm eingehalten werden muss. Normen dienen häufig der Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, zum Beispiel des Begriffs Stand der Technik, und erlangen auch dadurch rechtliche Bedeutung. Das war jetzt alles sehr abstrakt, deswegen haben wir hier Beispiele, ähm, bei denen Ihnen Normen im alltäglichen Leben begegnen. Wir kennen und nutzen alle das DIN A4-Format, aber auch USB-Sticks, Tankstutzen und Schrauben sind normiert. Und wenn wir dann noch mal aktueller werden, sind wir bei den FFP2-Masken. Auch diese müssen sich an die Richtlinien einer DIN-Norme halten. Und zwar ist das ganz konkret die DIN EN 149. Genau, hier nochmal zusammengefasst. Normen sind keine gesetzlichen Vorschriften, sondern reine Empfehlungen. Und sie dienen damit der Rationalisierung, der Sicherheit, dem Umweltschutz und der Verständigung untereinander also in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Verwaltung und Öffentlichkeit. Und sie schaffen somit Klarheit zwischen Lieferanten und Kunden und erleichtern Konstruktion, Fertigung und Instandhaltung. Genau, dann gucken wir uns als nächstes genauer das DIN an. Das DIN ist das Deutsche Institut für Normung und ist ein eingetragener Verein, den es seit 1917 gibt. Kurz darauf wurde die erste DIN-Norm veröffentlicht, das war die DIN 1 zum Thema Kegelstifte. Die wurde mittlerweile aber umgenannt in DIN EN 22339. Mitglieder des DINs sind Hersteller, Verbraucher, das Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, die Wissenschaft, technische Überwachung, der Staat und sonstige interessierte Kreise, die sich zusammensetzen an einen runden Tisch. Und um dort den Stand der Technik zu ermitteln und in einer gemeinschaftlich akzeptierten DIN-Norm festzuhalten. Die tatsächliche Arbeit der Normung passiert dabei in sogenannten Arbeitsausschüssen. Davon gibt es 4100 und dort werden Normen ausgearbeitet, aber auch überarbeitet und zurückgezogen. Denn bestehende Normen müssen alle fünf Jahre auf ihre Aktualität überprüft werden. Die TU ist seit 1917 Auslagestelle für gültige DIN-Normen und ähm, der Begriff Auslagestelle wurde aber mittlerweile umbenannt in äh, Norm InfoPoint. und den finden Sie bei uns in der Zentralbibliothek auf der zweiten Etage an der Informationstheke. So und dann wird es jetzt spannend, welche Normen haben wir an der TU? Wir haben gültige DIN, ISO, VDI und VDE-Normen lizenziert. Das heißt, Sie können bei diesen Normen auf die Volltexte zugreifen. Das machen Sie entweder über die peri oder über die VDE-Normenbibliothek. Neben diesen vier Normen und Richtlinien haben wir aber auch noch weitere Normen im Bestand. Das wären zum einen IEEE-Standards und auch zum Beispiel DVGW, RAL und VDMA, die wir in gedruckter Form haben. Darauf wollen wir heute aber nicht eingehen. Wir bleiben und konzentrieren uns ähm, auf die DIN, ISO, VDI und VDI-Normen. Wie Sie ja gerade schon auf der anderen vorigen Folie gesehen haben, gibt es verschiedene Datenbanken, in denen Sie ähm, Normen recherchieren können. Es gibt zum einen die PERI-Norm. Hier finden Sie Nachweise von ziemlich vielen Normen, und zwar von circa 2 Millionen. Und dort finden Sie die Volltexte der gültigen DIN, ISO und VDI-Normen. In der VDE-Norm-Bibliothek online finden Sie sprechen ausschließlich VDE-Normen. Der VDE hat da auch ziemlich strikte Zugriffsregelungen. Sie haben hier nur einen lesenden Zugriff, dürfen also nichts speichern und nichts unterlagen, Da haben auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwas runterzuladen. TU-Mitglieder müssen im VPN sein, um Zugriff auf diese Datenbanken zu haben. Wenn Sie nicht an der TU studieren oder arbeiten, können Sie bei uns vor Ort in der Bibliothek an unseren Rechnern auf die Datenbanken zugreifen. Dafür benötigen Sie einen Bibliotheksausweis. Im Moment aufgrund der aktuellen Einschränkungen das ist es ein bisschen schwieriger. Da können Sie sich ähm, nicht an unsere Rechner setzen. Ähm, wenn Sie als Nicht-TU-Mitglied Zugriff auf Normen benötigen im Moment, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail und wir antworten Ihnen dann schnellstmöglich. Es gibt noch eine weitere Einschränkung für nicht tu mitgliedern und zwar bei der IEEE, die ich ja vorhin kurz erwähnt habe. Zugriff auf IEEE-Standards haben bei uns tatsächlich nur TU-Mitglieder. Genau und dann werden wir jetzt einmal in die Perinorm und einmal in die VDE-Datenbank gehen. Dafür wechsle ich mal ganz kurz und wir werden einmal nach einer, also in der Perinorm recherchieren wir jetzt einmal nach einer DIN-Norm. Und ähm, in der VDE-Datenbank recherchieren wir entsprechend nach einer VDE-Norm. Genau, wir beginnen mit der PERI-Norm. Ich zeige Ihnen jetzt als erstes, wie Sie da hinkommen. Es gibt mehrere Wege. Ich zeige Ihnen zwei. Wir starten auf unserer, auf der Webseite der Universitätsbibliothek. Das ist ubtu berlin Wir sind hier auf der Startseite. Wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, finden wir, ich möchte Norm finden. Da klicken wir drauf, hier sehen wir ganz gleich oben ähm, die Norm, klicken da noch mal drauf. Dann können wir uns das hier durchlesen, insbesondere die Nutzungsbedingungen gucken wir uns dann noch mal an und finden hier Zugriff auf Perinorm und den Link und sind dann auch schon da. Der zweite Weg wäre über unser Datenbank-Infosystem DEBIS. Dort finden Sie alle Datenbanken, die wir an der TU haben. Dafür würde ich jetzt einfach über das A bis Z hier oben gehen. Dann auf D. Ähm, Sie können hier entweder auf Datenbanken klicken. Ich klicke direkt auf DEBIS. Genau, dann sind wir jetzt hier in DEBIS. Ich gebe hier links in den Suchschlitz Norden ein. Und dann werden wir hier unten entsprechende Datenbanken angezeigt. Die PeriNorm ist ja auch dabei und dann bestätige ich hier nochmal die Nutzungsbedingungen und bin dann auch hier. Gut, wir suchen jetzt die DIN 101. Wir empfehlen Ihnen immer, dass Sie, wenn Sie schon wissen, welche Norm Sie suchen, dass Sie das bei Dokument Nummer Plus eingeben. Genau, weil Sie dann einfach äh, die besseren Ergebnisse bekommen oder die bessere Ergebnisliste, anstatt dass Sie das beispielsweise bei Freitextsuche eintippen. Dann klicke ich auf Suchen. Und wir bekommen die Ergebnisliste angezeigt. Wir haben hier an erster Stelle die DIN 101, die gültige DIN 101, die, die wir gesucht haben. Oder die, die ich, genau, die, die wir gesucht haben. Wenn wir uns die weiteren Ergebnisse unten angucken, sehen die irgendwie nicht so passend auf. Da ist zwar die 101 immer mit drin, aber als Zusatz, also quasi die Nummer 2, ist die DIN 1045 Teil 101 und es ist irgendwie nicht nach das, was nach dem wir gesucht haben. Ich gehe also nochmal zurück in die Ergebnisliste. Nee, in die Suche, sorry. Das lag nämlich daran, dass ich mit Leerzeichen gesucht habe. Wenn wir ohne Leerzeichen suchen und es zusammenschreiben, sieht die Ergebnisliste nämlich schon besser aus. Wir haben hier immer noch die gültige DIN 101, die uns vorhin auch schon angezeigt worden ist. Und hier unten haben wir aber ähm, ältere, zurückgezogene DIN 101. Da erkennen wir hier vorne an den Symbolen. Das Symbol hier oben zeigt uns dann, dass wir den Volltext dazu haben, in deutscher Sprache. Und ähm, dieser rote Verbotskreis sagt uns, ähm, wird auch angezeigt, wenn ich mit der Maus rübergehe, dass der Datensatz zurückgezogen wurde. Ich klicke jetzt einmal auf die ähm, gültige DIN 101. Wir haben hier eine Tabelle mit ziemlich vielen Infos. Wir bekommen hier das Ausgabedatum angezeigt, die Dokumentart, den Titel, ähm, aber auch die Vorgängerdokumente und die Versionshistorie. Und das wahrscheinlich Wichtigste für Sie finden Sie hier links den Volltext. Wenn ich darauf klicken würde, wird Ihnen das, das PDF angezeigt. Genau, ich gehe nochmal zurück in die Ergebnisliste. Wir gucken uns jetzt einmal die Nummer 4 an, die DIN 101 aus dem Jahr 2009. Die ist jetzt zurückgezogen. Wenn wir hier bei Dokumentart und Aktualisierung mal über die Kürze gehen, wird uns auch angezeigt, dass das ein Entwurf war. Und das ist halt, wie gesagt, ähm, ein historisches Dokument ist. Und Sie würden hier auch das äh, Zurückzitatum finden. Und wie gesagt, dadurch, dass sie zurückgezogen worden ist und nicht mehr gültig ist, wird hier auch kein Volltext angezeigt. Okay. Ähm, sie finden links Filter, mit dem Sie die Ergebnisliste nochmal filtern können. Ansonsten könnten Sie hier auch nochmal einen Suchbegriff eingeben und damit auch die Ergebnisse nochmal filtern hier nochmal zurück zur Suche. Sie können natürlich auch alle weiteren Felder der erweiterten Suche nutzen, um zu suchen oder aber den Index. Wenn Sie irgendwann mal nicht weiter wissen, bietet die Perinorm auch Hilfetexte an. Die verstecken sich immer hier hinter den Fragezeichen. Sie haben oben rechts hier in der Suchmaske einmal ein Fragezeichen oder hier bei Aktualisierung haben wir auch ein kleines Fragezeichen. Und wenn ich da drauf klicke, dann landet man auch direkt beim Hilfetext ähm, der entsprechenden Stelle. Also bei unserem Beispiel hier, äh, bekommen wir Informationen zum Feld Aktualisierung. Okay, ich glaube, das war es zur Perinorm. Ich würde dann weitermachen mit der Recherche nach einer VDE-Norm, die wir in der VDE-Normenbibliothek finden. Dazu gehe ich nochmal wieder auf unsere Startseite. Klicke hier wieder auf, ich möchte Normen finden, auf VDE-Normen, kann mir hier die Nutzungsbedingungen angucken und dann hier über den Link lande ich wieder in DEBIS, klicke hier bei Recherche starten auf den Link und bin dann in der Datenbank. Wir suchen, genau, wir suchen die VDE 0729. Die steht jetzt hier oben schon drin, weil ich davor noch mal kurz nachgesucht habe. Sie können entweder hier einfach den, den Suchschlitz benutzen oder wenn Sie hier klicken, wird Ihnen die erweiterte Suche angezeigt. Für unsere Recherche reicht jetzt so der einfache Suchschlitz. Wir klicken hier drauf und bekommen vier Treffer. Die oberen beiden sind die gültigen wird uns Steht über der Dokumentennummer, wird uns hier angezeigt und die unteren beiden sind Entwürfe. Die interessieren uns also erstmal nicht. Und die Nummer 1 hier, oder die äh, erste Norm, die uns hier angezeigt wird, ist auch nur das Beiblatt 1. Das interessiert uns auch erstmal nicht. Und wir klicken dann hier drauf. Wir sehen schon, diese VDE ist gleichzeitig auch eine DIN-Norm. Das kommt mal vor, dass eine VDE-Norm auch gleichzeitig eine DIN-Norm ist. Ganz vereinfacht gesagt, wenn VDE in der Dokumentennummer mit drin steht dann finden Sie den Volltext der Norm in der VDE-Datenbank. Genau, ich hatte ja vorhin in der Präsentation schon gesagt, es gibt hier relativ strikte Zugriffsmöglichkeiten. Sie können das, haben nicht die Möglichkeit, hier im PDF unterzuladen, sondern haben hier einen lesenden Zugriff und der Volltext lädt sich dann auch hier unten langsam. Sie haben ansonsten hier rechts auch noch ein Inhaltsverzeichnis. Da können Sie auch irgendwo draufklicken und landen dann an der entsprechenden Stelle. Sie haben hier oben noch Reiter mit weiteren Informationen, mit Änderungen, mit der Historie und mit Empfehlungen. Genau, dann gehe ich nochmal zurück zur Startseite. Sie haben neben der erweiterten Suche, die ich ja vorhin schon gezeigt habe, hier auch den Index, mit dem Sie ähm, nach bestimmten Stichwörtern suchen können. Genau, und da können Sie auch einfach äh, nach einem entsprechenden Stichwort suchen und bekommen dann die entsprechende VDE-Norm angezeigt. Genau, wenn das jetzt zu so schnell ging oder ich irgendwas Wichtiges vergessen haben sollte, finden Sie hier oben rechts auch äh, Videoanleitungen, die Sie sich ähm, dazu angucken könnten. Genau, dann gehe ich erstmal zurück in die Präsentation. Genau, das waren jetzt zwei Beispiele, wo wir den Volltext hatten. Was machen Sie aber, wenn Sie eine Norm benötigen, die wir nicht lizenziert haben? Ja, schreiben Sie uns <lacht> bitte dann einfach eine E-Mail. Das ist tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich, deswegen kann ich Ihnen da keine, eine richtige Lösung geben. Genau, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und wir gucken dann nach. Ein Beispiel möchte ich Ihnen dann aber doch noch zeigen und zwar... Ähm, wenn Sie mal eine ältere DIN-Norm benötigen. Denn ältere DIN-Normen sind manchmal in DIN-Taschenbüchern abgedruckt und die haben wir manchmal auch noch ähm, bei uns in den Regalen stehen. Und das würde ich jetzt auch Ihnen einmal zeigen. Genau. Und zwar suchen wir jetzt die DIN 258. Und zwar aus dem Jahr 1977. Genau, uns wird jetzt angezeigt, okay, die gültige von 2012, da haben wir den Volltext, aber aus Gründen brauchen wir jetzt die von 1977. Da gehen wir mal kurz drauf. Dann wird uns hier wieder die Tabelle angezeigt und wir haben hier nämlich, genau, wir haben hier auch abgedruckt in und dort wird relativ viel aufgezählt uns interessieren die DIN-Taschenbücher, die hier abgekürzt sind mit DIN TAB, und wir sehen, dass diese Norm im DIN-Taschenbuch 43 abgedruckt wurde im Jahr oder aus dem Jahr 1994, 1999 und und 2004. Und danach werden wir jetzt einmal in Primo suchen. Gebe ich hier ein DIN-Taschenbuch. Genau, das Wichtige ist, dass ich den Taschenbuch eingebe und ich nur DIN-Tab, weil ich glaube, mit dient tab kommen wir nicht weit. Genau, als erstes wird uns ein Artikel angezeigt, das ähm, kann es nicht sein. Ähm, und die unteren sind ein Buch, wo uns der Titel jetzt nichts sagt. Weil das Komplizierte an der ganzen Sache ist, dass die din leider nicht die taschenbücher als Titel haben, sondern einen anderen Titel. Wir klicken hier mal auf das zweite Ergebnis. Weil aus irgendeinem Grund wird uns das ja relativ weit oben angezeigt. Genau. Und wir sehen hier unter weitere Titel, dass das das DIN Taschenbuch 43 ist. Das ist jetzt aus dem Jahr 2012. Wir haben ja 94 oder 99 gesucht. Die hätten wir beide auch. Ähm, genau. Und wir sehen, dass es verfügbar und steht bei uns in der zweiten Etage. Genau. Und da könnten Sie dann einfach rangehen und sich die Norm angucken. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten neben Älteren. Die Normen ähm, gibt es da ja ziemlich viele Möglichkeiten, was Sie für Normen benötigen und wie Sie dann an diese Norm herankommen, wenn wir da nicht den Volltext haben. Sie können zum Beispiel eine Fernleihe auslösen, dann wird die Norm aus einer anderen Bibliothek besorgt, falls dann eine andere Bibliothek diese Norm besitzt. Sie können direkt bei der TIP Hannover anfragen. Die haben nämlich auch ziemlich viele Normen, insbesondere auch internationale und ausländische Normen. Oder aber im Worst Case kommen wir nicht an die Norm. Dann haben Sie die Möglichkeit, die Norm im beut Verlag zu kaufen. Aber wie gesagt, schreiben Sie uns am besten vorher einfach eine E-Mail und wir gucken dann für Sie mal nach. Und das war es dann auch schon von meiner Seite. Genau, dann verabschiede ich mich auch. Tschüss.